So, dann denke ich, dann können wir starten. Herzlich willkommen zum Webinar zu Citation Style Language, kurz CSL. Mein Name ist Philipp Zumstein und ich sitze hier mit meinen Kollegen ähm, an der Universitätsbibliothek Mannheim. Kann man mich hören? Ich schon. Okay, gut, vielen Dank. Also Chat sehen Sie auch gleich und benutzen den auch, das ist gut. <lacht> vielen Dank. Ähm, Hauptbildschirm sehen Sie auch. Wir sind verbunden hier auch mit Sebastian Karcher ähm, von der Northwestern University. Er ist dort Politologe und langjähriger CSL-Entwickler. Vielen bekannt ist er wahrscheinlich auch als Adam Smith. Und hat schon unzähligen dort auch bei Zotero oder bei Zitierstilen allgemein weitergeholfen. Die Oberfläche sehen Sie hier auch. Chat ist, glaube ich, auch ähm, intuitiv klar. Sie können gerne jederzeit Ihre Fragen im Chat auch ähm, stellen. Und entweder können wir die direkt beantworten oder sammeln die dann einfach auch gerne. Wir haben das Mikro für die Teilnehmer deaktiviert momentan, daher benutzen Sie den Chat. Eine Sache ist auch, wir haben jetzt schon angefangen, wir werden das Webinar aufnehmen, sodass wir das Video dann auch im Anschluss, so wie Sie es hier auch das ganze Seminar Webinar sehen, dass wir das dann zur Verfügung stellen, ins Web stellen können. Das war von meiner Seite, dann gebe ich eigentlich schon gerne dann an Sebastian Karcher für die Präsentation von CSL und die Einführung und die ganzen Tipps, wie man da erstellt und arbeitet damit. Ja, guten Nachmittag allerseits. Erstmal natürlich vielen Dank an Philipp und Konstantin und die Uwe Mannheim fürs Organisieren. Und... Ähm, ja, ich äh, sitze wie erwähnt in den USA. Das heißt, ich mache das normalerweise auf Englisch und wenn das also jetzt so ein bisschen Denglisch zwischendurch wird, dann ist das nicht mein Versuch, mich eine Karriere als Unternehmensberater zu empfehlen, sondern äh, die, die Gewohnheit und äh, bitte das äh, dann entsprechend zu entschuldigen. Ähm, oben links in dem Webinarfenster ist unter Weblinks, steht die Linkliste für das Webinar. Da habe ich ein paar Links, die praktisch sind, wenn ihr an die drankommt, zur Verfügung gestellt. Wenn ihr das also einfach aufmacht, und wir benutzen die dann im Laufe des Webinars. Mein Vorschlag für Fragen wäre, wenn ihr Fragen zu dem habt, was ich gerade konkret mache, dann stellt die sofort, wenn es mehr um allgemeine Fragen geht, gucken wir, dass wir am Ende noch 10 Minuten, 15 Minuten oder so Zeit haben. Was gibt es noch? Ach so ja, und die Idee ist, dass das Ganze so interaktiv wie möglich ist. Das heißt, ich versuche das so zu gestalten, dass ihr alle das gleichzeitig auf eurem Computer, sofern ja eben an einem Computer eine mitverfolgen und eben auch mitmachen. Könnt, weil äh, so richtig lernen tut man es natürlich nur, wenn man sich, äh, äh, wenn man es eben auch ausprobiert. Und, und das ist die äh, Idee von der ganzen Sache. Äh, okay, Citation Style Language. Die Citation Style Language gibt es jetzt äh, seit ähm, na, neun Jahren fast und ähm, hat also angefangen vor allem äh, in Sotero. Äh, wo sie das erste Mal wirklich implementiert worden ist. 2007 war das, glaube ich. Und dann hat sie sich relativ schnell zu, zu sowas wie einem neuen Industriestandard entwickelt. Also wenn man jetzt sieht, es haben in den letzten fünf Jahren sind ja unzählige neue Produkte rausgekommen. Also es hat angefangen mit, mit Sotero und Mendeley, die relativ nah aneinander waren. Aber inzwischen ist das ja fast nicht mehr möglich überhaupt. Um, um, um, um, braucht man uh, ja, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, fast jeder, der jetzt neu um, ein Produkt rausbringt, uh, macht das mit mit CSL, das heißt, das was ihr hier lernt, um, egal ob ihr jetzt Sotero verwendet, ob ihr Mendeley verwendet um, ob ihr eines der neuen Produkte verwendet, Refmi ist gerade zum Beispiel eine der neuen Sachen, die viele Leute gut finden, mit der, mit der Scanner-App, Books, ähm, alles CSL. Die einzigen Produkte, die keine CL-Stile verwenden, sind äh, Citavi, EndNote, und äh, RefWorks und dann natürlich alles, was irgendwie mit Latex zu tun hat. Gut, äh, damit genug der Vorrede. Und äh, dann gucken wir uns das doch mal an. Ähm, was wir heute verwenden, ist der ähm, ein grafische äh, GUI, wie man auf Englisch sagt, ähm, äh, CSL-Editor. Der Link ist hier ganz oben auf dieser Linkliste. Ist auch so leicht einzutippen. Ähm, und als erstes kommt man dann auf dieses About Window, der so ein bisschen erzählt, erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ähm, ich würde jetzt als erstes gerne den eigentlichen Visual Editor vorführen, damit wir so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegen, was ist eigentlich CS CSL, äh, wie sieht das aus, ähm, wie funktioniert das. Okay, wenn ich jetzt auf diesen Visual Editor klicke, lädt der unterschiedliche Stile. Bei euch würde er wahrscheinlich einen anderen Stil ähm, Laden. Und das sieht jetzt hier unheimlich kompliziert aus und vielleicht ein bisschen zu verwirrend für einen Anfang. Und äh, deswegen wollen wir jetzt mal mit, mit einem ganz, ganz ähm, simplifizierten CSL-Stil anfangen. Und ich habe den hier mal hochgeladen. Äh, könnt ihr einfach aufmachen. Und der erscheint dann hier in so einem äh, Fenster. Ihr seht, das Ganze ist ganz kurz von dem von dem Computercode jetzt nicht verwirren lassen. Das kann man also einfach einmal das ganze Ding Anwählen und kopieren. Könnt ihr euch auch runterladen. Ähm, und dann gibt es hier ein Window für den Code selber. Hier unten. Dann nehmen wir den, der jetzt da gerade drin ist. Machen den weg. Beschwert er sich natürlich und kopieren dann noch einen Code da rein. Und jetzt sehe ich, das sind einfach nur die Titel hier. Und jetzt äh, gucke ich mir das in unserem Visual Editor mal an. Okay. Hier ja, links sieht doch schon mal deutlich einfacher aus. Gut. Jetzt also zu diesem Visual Editor. Der Visual Editor hat drei Hauptfelder, in denen ich arbeite. Ähm, ich habe hier auf der linken Seite äh, die Struktur des Stiles ähm, abgebildet. Und CSL ist für die, die sich ein bisschen auskennen, ist eine, eine XML-Sprache. Das heißt also, das besteht aus verschiedenen Knoten, die immer weiter miteinander vernestet sind. Und das ist hier, das ist hier genau abgebildet. Und ähm, man hat also auf der obersten Ebene, hat man die Information über den Stil, also wie der heißt, wer hat den gemacht und so Sachen. Und dann hat man die Information über ähm, wie sehen in Text, äh, Zitate im Text aus und dann hat man die Information, wie sieht die Bibliografie aus. Und dann unter dieser Bibliografie, dann kann ich hier auf den kleinen Pfeil drücken, das ist jetzt, wie gesagt, sehr einfach, ähm, hat man das, äh, was das Layout ist, also zum Beispiel für, für Zitate, da wäre dann zum Beispiel, würde ich hier sagen, mache ich da Klammern drum mache ich da eckige Klammern drum rum, also so Sachen. Und dann habe ich da drunter das, was eigentlich wirklich gedruckt werden soll. Und das ist in dem Fall, habe ich, und das sieht man ja ganz einfach, ähm, nur den Titel des jeweiligen Werkes. Das ist also hier auf der linken Seite. Und wie gesagt, für die, die sich ein bisschen auskennen, kann man das auch sehr gut in dem Code äh, nachvollziehen, wenn man hier unten mal guckt. Wie gesagt, ich habe also den Stil selber. Und das ist dann immer genau, wie ich das gerade hierarchisch erklärt habe, ist das entsprechend eingerückt. Ich habe also hier den, den Info-Teil, ich habe den äh, Citation-Teil und ich habe den Bibliografie-Teil und dann das Layout und ähm, die Variable. Wie gesagt, wir werden heute nicht mit dem Code arbeiten, aber für die, die es interessiert, ist das vielleicht hilfreich, ähm, den, den im Kopf zu haben oder je nach Fähigkeiten und Interesse dann damit später auch selber zu arbeiten. Das lässt sich hier für die, die es interessiert, auch live in dem Code machen. Und muss man muss also nicht den Visual Editor verwenden, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ähm, gut. So, äh, dann die, äh, die zwei anderen wichtigsten Felder sind hier oben äh, rechts. Äh, da werden meine äh, Zitate und Bibliografie, so wie sie im Moment erscheinen, angezeigt. Und wir werden nachher noch genauer sehen, wie praktisch das ist, dass ich auf ähm, einzelne Teile der ähm, Zitate klicken kann. Und dann bringt es mich hier links genau an die richtige Stelle. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel draufklicke, das ist jetzt nicht so beeindruckend, weil ich so einfache Zitate habe, aber das bringt mich dann genau hier zu dieser ähm, Variable, wo der Titel des, des Werkes eben angezeigt wird. Und dann habe ich hier unten, und ich mache das mal ein bisschen größer, äh, so habe ich hier unten ähm, das, das Fenster, in dem ich die Sachen äh, tatsächlich verändere. Und Da können wir jetzt also zum Beispiel unsere ersten, ähm, äh, unsere ersten Veränderungen äh, schon mal anbringen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel den Titel kursiv haben wollen, mich habe ich diesen Titel hier oben schon ausgewählt. Und ähm, kann ich also einfach bei dem Textformatting, kann ich auch das, das über Italics klicken und ich sehe gleich, ähm, der der Titel wird kursiv gedruckt. Ganz einfach, kann ich genauso auch wieder wegmachen und kann dann Anführungsstriche äh, drum, rum machen, ist also alles sehr einfach. Ähm, eine sehr praktische Sache ist, oder sehr häufige Sache ist, dass ich auch hier ähm, das, was wir Prefix und Suffix nennen, also was vor, beziehungsweise nach. Ähm, ähm, ähm, ich beantworte die Fragen gleich, ich sehe die immer drin. Ähm, also mit dem Prefix, da kann ich jetzt zum Beispiel einen Punkt ähm, nach dem Titel setzen. Und wir sehen auch, äh, vor dem Titel Prefix wollen wir also eher nicht, aber sieht jeder, wie das klappt. Oder ich kann eben vielleicht eher üblicher einen Punkt nach dem Titel setzen. Und der erscheint dann da gleich hier oben. Okay. Ähm, ja, also äh, zwei Fragen. Die äh, erste Frage ist, äh, wie kommt man zu einem äh, Stil, den man äh, selber ähm, bearbeiten kann? Ähm, also das Erste, was ich erwähnen soll, ist, dass alles, was ihr hier macht, das passiert erstmal nur in diesem Visual Editor. Das heißt, äh, ihr könnt also beliebig damit rumspielen und ihr könnt auch eine Art und Weise irgendwas kaputt machen. Ähm, das ähm, und Zweite ist, was ich gemacht habe, um mit diesem sehr einfachen Stil anzufangen, ähm, ist, ich habe, und Konstantin war so nett, den Link in den Chat gerade reinzustellen, ich habe also den, äh, den Stil von hier, also von hier oben aus der ersten bis zur letzten Zeile kopiert und dann das, was in dem Code-Editor-Fenster war, ähm, dadurch ersetzt. Also ich habe äh, dann das, was da gerade drin war, habe ich, äh, das will ich jetzt nicht nochmal machen, habe ich, äh, habe ich, äh, gelöscht und äh, dann das neue äh, eingefügt. Ähm, und dann äh, war die Frage, äh, gilt das nur für die Darstellung äh, aller Titel oder der äh, gerade angeklickten? Das ist eine sehr gute Frage und das können wir hier auch gleich sehen. Also die Frage ist, ne, ich habe ja jetzt irgendwie hier Anführungsstriche rumgemacht gemacht und einen Punkt gemacht, aber wenn wir hier unten für die Bibliografie gucken, ähm, hat das das überhaupt nicht beeinflusst. Es ist also in der Tat so, dass das äh, nur die Sachen, die gerade angeklickt sind, beeinflusst mit gewissen Einschränkungen. Man kann natürlich den gleichen, und darüber reden wir nachher noch ein bisschen, den gleichen äh, Codebestandteil bestandteil äh, kann man mehrfach verwenden und dann verwendet er ihn auch an mehreren Stellen. Aber jetzt so, wie wir das gemacht haben, ist es also in der Tat so, dass das, was ich hier verändere, nur den Titel, den ich gerade angeklickt habe verändere. Und, und wenn ich jetzt hier unten den Titel anklicke, ähm, könnte ich also zum Beispiel in der Bibliografie, das ist natürlich irgendwie Unsinn für einen wirklichen Tierstil, aber könnte ich das also in der Bibliografie ähm, kursiv drücken. Okay? Gut. Ähm, ja, dann ähm, gucken wir doch mal was wir es noch so machen wollen. Das ist ja jetzt so ein bisschen unbefriedigend, was wir hier als, als Zitierstil ähm, haben, was äh, mit, mit nur dem Titel. Ähm, und wenn wir also was zu dem Zitierstil noch dazufügen wollen, äh, verwenden wir ähm, wir auf die Ebene, in der wir das zufügen wollen. Im Moment sind wir quasi auf der obersten Ebene. Wir wollen das also auf, die, auf der Layout-Ebene hier dazufügen. Das ist also dieses Spiel zwischen irgendwie der linken Seite, der die Struktur des Stiers ähm, feststellt, wo ich dann immer neue Sachen hinzufüge und jetzt will ich, will ich also zum Beispiel mal mh, äh, sagen wir, ein, ein Datum noch äh, zu meinem, mh, nee, äh, ein, ein, ein äh, gucke ich, dass ich vielleicht einen äh, Journal-Title noch dazu füge, ich will also wissen, in welchem äh, in welchem Fachjournal, falls das zutrifft, das erschienen ist. Ich klicke also hier auf das Plus für Add Note. Ganz schön kompliziert. Ähm, das sind jetzt die verschiedenen Sachen, die ich auf dieser Ebene hinzufügen kann. Und die wichtigsten davon, die wir äh, am meisten benutzen werden, äh, sind Text, ähm, Conditional, Date und Names. Und das sind die, über die ich äh, jetzt erstmal rede. Und Text ist das Einfache. Das ist also Text ist, ich will irgendwas äh, Einfaches hinschreiben. Klicke ich also auf Text. Und jetzt erscheint das hier, sehe ich aber noch nichts hier. Und jetzt muss ich also genau wissen, was will ich denn eigentlich hier hinschreiben. Und dann ähm, gibt es also verschiedene Sachen. Ähm, ich kann diese Makros, über die wir reden wir nachher kurz, die sind so ein bisschen fortgeschritten und dann gibt es drei verschiedene Kategorien, die recht leicht zu verstehen sind. Die Variables sind das, was wir jetzt verwenden. Das sind also die Sachen, die ich aus, meinem, aus meinen biografischen Daten, aus meinem Referenzmanager, aus meiner Literaturverwaltung verwende. Das ist also vielleicht das Häufigste und das ist, was wir jetzt gleich auch für unseren Journal-Title verwenden. Dann gibt es den Term, das sind Sachen, die wir in CSL festgelegt ähm, haben mit bestimmten äh, Begriffen, also das könnten so Sachen wie Edition oder so sein, wo man also dann wirklich Edition äh, explizit in den Zitierstil schreiben will. Und Value, äh, Value wäre tatsächlich, wenn man selber äh, ein, einen Textbestandteil hinzufügen will, das sollte man äh, so wenig wie möglich verwenden. Also gucken wir uns mal äh, das mit der Variable an. Und jetzt sehen wir schon, hier ist ganz viel erschienen, was ist passiert. Die Variable, ähm, die das automatisch auswählt, ist der Abstract und die ist natürlich so ein bisschen lang. Und das Schöne ist, ich muss jetzt diesen ganzen Namen von den Variablen, die muss ich nicht auswendig wissen, sondern er gibt mir diese Variablen hier ähm, mit Namen an. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, und ich sage da gleich noch mehr dazu, weil ich nicht weiß, oder weil ich schon weiß, aber viele von euch vielleicht nicht wissen, welche Variablen und was ist, und ich sage jetzt einfach äh, mal, dass für die Journal-Titles wäre das der Container-Title. Ne? Das macht intuitiv so ein bisschen Sinn. Das Journal ist der Container, in dem, die, äh, in dem der Artikel erscheint, und dann füge ich den hier zu. Und dann haben wir jetzt also in der Bibliografie den Journal Title hier ähm, hinzugefügt. Und wir sehen, dass das jetzt nur für das erste und nicht für das zweite ist. Und das ist der einfache Grund, dass das erste ein Artikel ist und das zweite ist ein Buch. Das hat also keinen solchen äh, Journal Title. Äh, ich zeige jetzt, ich zeige gleich auch noch, wie man sich da verschiedene äh, Beispielzitate angucken kann. Aber bleiben wir jetzt erstmal noch bei unserem eingefügten Uh, Journal Title. Er ist jetzt da so an uh, den an den titel so dran gequetscht, das ist natürlich nicht so schön. Um, und dann machen wir genau das, was ich vorhin gezeigt habe. Uh, wir machen uns diese um, Affixe zunutze und können also jetzt in diesem Prefixfeld, feld ne, ich habe also jetzt hier den Journal-Artikel, man sieht das auch schön, der ist in blau um, ausgewählt. Und in dem Affixfeld dafür, in dem prefix -Feld dafür mache ich also zum Beispiel einen Punkt und einen Space. Der Space ist natürlich wichtig, sonst sieht das wieder so ein bisschen gequetscht aus. Und jetzt sieht das doch schon so ein bisschen mehr wie ein Zitat ähm, aus. Ähm, ich zeige gerade hier für die Example Citations. Ähm, die kann man hier oben rechts aus einer Liste auswählen. Und ich habe jetzt also hier an der Citation One ist das dieser Journal-Artikel. Ähm, und da kann man auch zum Beispiel gucken, dass man dass man äh, äh, sich das anzeigt, als ob man, äh, wie wenn man eine bestimmte äh, Seitenspanne zitieren will, ähm, haben wir jetzt überhaupt noch nicht im Stil, würde also nicht anders aussehen. Und da könnte ich also jetzt zum Beispiel noch einen zweiten äh, Journal-Artikel oder zum Beispiel einen, ein Buchkapitel ist vielleicht ganz interessant noch hinzufügen. Man sieht schon, im Hintergrund hat sich da was geändert. Und da sind also jetzt zwei Sachen erschienen. Ich habe jetzt auch dieses, diesen Buchtitel da angegeben. Und äh, ja, die zweite, das, dieses Shaping the Body Politic, ist dann inzwischen in der Zitation, in der Citation 2. Äh, angewählt und da könnte ich auch noch was hinzufügen oder ich könnte das ganze löschen, damit ich das nicht im Weg habe. Lauter so Sachen. Okay, ähm, gut. Ähm, interessant auch und das ist ganz gut zu wissen, ist, dass jetzt obwohl dieser Buchkapitel natürlich kein äh, wissenschaftliches Journal, ähm, aber trotzdem ist dieser äh, ist der Titel hier erschienen und was äh, dieser Container-Titel ist also eine Variable, die ein bisschen unterschiedliche Sachen für verschiedene, äh, für verschiedene bibliografische Typen bedeutet. Und es ist also äh, immer das Werk, in dem ein Artikel erscheint. Also für das, äh, für das, ähm, für den Journal-Artikel ist es eben das Journal und für das äh, Buchkapitel ist es entsprechend das Buch, in dem der Artikel erscheint. Gut. So richtig wie ähm, einem äh, Zitat sieht das Ganze natürlich immer noch nicht aus. Und äh, wir können jetzt vielleicht mal gucken, dass wir noch eine Jahreszahl, wo wir meistens dabei haben. Okay. Gleiches Prinzip. Äh, wir gehen hier wieder auf die oberste Ebene. Und ich arbeite jetzt gerade komplett auch in der Bibliografie, aber das grundsätzliche Prinzip äh, funktioniert ähnlich auch für die Zitation. Also, gleiches Prinzip. Ich gehe wieder auf die oberste Ebene. Und jetzt, Jahreszahl ist natürlich äh, recht einleuchtend. Das ist also ein, ein Date, ein Datum. Und das sieht ja schon mal ganz gut aus. Das ist hier direkt erschienen. Und ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, mh, das einzugeben. Aber das Einfachste ähm, ist äh, einfach hier zu gucken, welchem Format will ich das Datum, also welche Bestandteile von dem äh, Datum will ich haben, und ich kann also das ganze Datum, das ähm, äh, nur Monat und Jahr oder nur das Jahr, und meistens will ich ja in so Fällen nur das Jahr haben, und das sieht doch schon mal ganz prima aus, haben wir hier das Jahr drin. Okay. Mhm. Jetzt ähm, will ich aber das Jahr vielleicht an der anderen Stelle haben. Auch das ist ganz leicht. Und die Struktur, wie gesagt, ähm, ähm, wie gesagt auf der anderen Seite, äh, auf der linken Seite kann ich einfach hier nehmen und rumschieben. Ja? Also jetzt zum Beispiel wäre das am Anfang und jetzt wäre das nach dem Titel so. Und ja, jetzt ist es verschoben. Ist also ganz äh, ganz einfach. Und dann wieder äh, gucken, ähm, dass das ähm, dass das äh, nicht irgendwie ohne ohne Zwischenraum hier ist. Und diesmal machen wir das vielleicht mit Komma. Ähm, oder wir können auch, das ist ja oft irgendwie mit einem Jahr, wird das in Klammern gesetzt. Ich habe also hier ein, ein Leerzeichen und die Klammer auf und dann die Klammer zu ähm, gesetzt. Hier ist jetzt ein Leerzeichen zu viel geworden. Und ja. Sieht ja schon mal ganz brauchbar aus. Ähm, ähm, ja. Ähm, dann ähm, wäre eigentlich die, äh, die nächste Sache, ist auch gleich die Frage, die im Chat gerade gekommen ist, ähm, wie kann ich ähm, verschiedene Sachen... Wie kann ich verschiedene Sachen unterscheiden? Also, wie kann ich jetzt zum Beispiel sagen, das ist ja häufig so, dass man sagt, wenn ich zum Beispiel ein Buch habe oder so, dann will ich das kursiv haben, und sonst will ich den Titel aber in Anführungszeichen haben. Und dafür verwende ich dieses Element, das sich Conditional nennt. Die Conditionals äh, sind ein bisschen kompliziert in dem Sinne, dass sie eine Reihe von Unterstrukturen haben, aber ähm, von der Funktionsweise dafür sehr einfach zu erklären. Ich füge also dieses Conditional jetzt hier mal ein und jetzt sehe ich, passiert hier gar nichts, aber dafür gibt er mir ähm, gibt er mir ähm, eine Bedienungsanleitung und Jetzt kann ich also ich, muss ich hier also nochmal eine Unterbedingung, und die erste Unterbedingung von dem Conditional ist immer dieses If, ne? also das Wenn. Und dann ähm, ist das hier sehr einfach gemacht. Also, if any of the following conditions äh, are met. Wenn der Dokumenttyp also, sage ich jetzt mal, ein Buch ist, ähm, dann... Und dann muss ich ihm gleich sagen, was soll er da machen, ne? Und da könnte ich jetzt also noch mehrere Bedingungen einfügen. Also ich könnte zum Beispiel jetzt sagen, wenn der Dokument ein Buch ist, ähm, und das ist dieses any, das sind also jetzt, wer sich Buchschiff ausdrückt, sind das oder, or Conditions, oder sage ich mal, wenn das äh, wenn das ein äh, Report ist. So. Und dann müssen wir sagen, okay, wenn, dann, dann was. Und dann sagen wir jetzt mal, tun wir jetzt diese äh, Titelvariable, nehmen wir jetzt aus hier oben aus unserer Struktur, und das ist jetzt eine der schönen Sachen an dem Visual Editor, ich kann die hier draufziehen. So, und was ist jetzt passiert? Aus den beiden Sachen, wo, der, ähm, wo, ich den Buchtitel, wo ich den Titel in dieses If genommen habe, ähm, ist der äh, die beiden Sachen, die keine Bücher sind, da ist der verschwunden. Ja, ich sage ja, ich drucke den nur, wenn das ein Buch oder ein Report ist. Und bei dem Buch ist der an der entsprechenden Stelle erschienen. Und dieses Conditional kann ich auch äh, genau wie mit den anderen ähm, wie mit den anderen Bestandteilen auch kann ich jetzt als Ganzes wieder verschieben, also wenn ich das gerne wieder am Anfang haben will, schiebe ich das, das ist ein bisschen fisselig hier immer, schiebe ich das hier rum und jetzt habe ich den Buchtitel also wieder ähm, am Anfang. So, aber jetzt ist das natürlich irgendwie so ein bisschen schade, äh, dass ich ähm, äh, dass ich den ähm, Titel für mein, für mein Kapitel und für meinen, äh, Artikel verloren habe und deswegen mache ich jetzt noch einen zweiten äh, Knoten, zweiten Note dazu und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, ein Else-If zu machen. Das Else-If, wer sich ein bisschen mit Programmieren auskennt, ähm, ist immer äh, eine weitere Be äh, Bedingung, für die ich dann konkrete Bedingungen äh, stelle, also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen wollte, in äh, Journal in Zeitschriftenartikel macht dann noch was. Und das Else ist in allen anderen Fällen. Das ist also, wenn ich solche Conditionals mache, ist es oft gut, ein Else zu haben, damit ich sozusagen als als Kategorie, falls alles andere nicht zutrifft, dass ich auf jeden Fall einen Titel kriege. Ich mache das jetzt also mit dem, mal mit dem Else hier. Und wie auch vorher, das Else alleine tut nichts. Und dann müsste ich also hier... Nochmal einen äh, neuen Knoten einfügen. Das haben wir jetzt schon gesehen. Ich klicke auf Text. Ähm, ich will wieder die Variable haben. Ich will wieder... Ähm, und ich will jetzt aber den Titel haben. So. Und jetzt äh, setzen wir den vielleicht mal in Anführungsstrich. So. Ähm, ihr habt jetzt <f> äh, vielleicht gesehen dass die, wenn ich jetzt Sachen hier geändert haben, dass die ähm, Zwischenräume hier relativ stabil geblieben ist. Das sieht also halbwegs vernünftig aus. Und der Grund dafür ist, dass ich die, ähm, das ist eine der Sachen, auf, auf die ich versuche zu achten, dass ich die konsequent alle in die Prefix-Felder reingeschrieben habe. Und das heißt also, ich sage immer, vor dem Jahr ist ein Zwischenraum und das Jahr ist in Klammern. Vor dem container also vor dem, ist, äh, ist ein Punkt und dann ein Zwischenraum. Und dadurch, dass ich das konsequent an einer Stelle <lacht> habe und nicht irgendwie zwischen äh, Suffix und Prefix hin und her spiel, äh, springe, ähm, äh, ist das relativ stabil und sieht gleich vernünftig aus, auch wenn ich irgendwie noch neue Sachen oder wenn ich andere Sachen an die äh, Stelle einfüge. Gut. Mm. Die Frage ist, warum eher Präfix als äh, Suffix? Ähm, es ist letztlich stabiler und ähm, die Vorstellung, also es ist kein großer Unterschied, wenn man unbedingt, wenn man viel lieber mit dem Suffix arbeitet, geht das auch. Ähm, aber äh, das, das Präfix hat den Vorteil, ähm, ich weiß nicht, ich hab das ich habe das schon so lange so gemacht, äh, weil ich es ausprobiert habe. Das Präfix hat den Vorteil, ähm, dass wenn ich neue Sachen hin hinzuschreibe, dass, glaube ich, eins stabiler ist und das... Äh, für die Logik ist es mir leider ähm, zu früh am Morgen. Ähm, müsstet ihr also selber ausprobieren. Äh, ähm, der Unterschied ist nicht groß. Ähm, äh, wichtiger als jetzt Präfix oder Suffix ist es, konsistent zu machen. Äh, und das, äh, ja, und besonders geht es dabei um die Zwischenräume. Ähm, ich will also nicht Zwischenräume in einem Präfix und einem Suffix H mischen, weil dann nämlich das Folgende passiert. Ich kann jetzt hier, also jetzt wird das praktischer mit dem Klicken zum Beispiel. Jetzt kann ich hier also draufklicken und das bringt mich hier zum Datum. Hm. Ich habe wenn ich jetzt also hier zum Beispiel einen Punkt dahinter mache, da ist CSL noch klug, zwei Punkte hintereinander ähm, äh, macht es weg, aber wenn ich jetzt hier noch einen Zwischenraum da rein mache, sehe ich also diesen unglücklichen Fall, dass ich genau wie Dorothea gerade sagt, äh, diese Doppelpunkt äh, äh, doppelte Interfunktion habe, die natürlich sehr schlecht ist. Und wenn ich da also konsistent bin, äh, passiert mir das nicht. Ähm, es gibt ähm, auch noch andere Möglichkeiten, diese Zwischenräume zu regeln, die noch eins äh, stabiler sind und ich hoffe, da komme ich dazu, ich will nie nur nicht zu viel auf einmal einführen, damit äh, ich Leute nicht äh, verwirre, aber ja ähm, das ist so mhm. ähm, Genau, und das werden diese Gruppen, die Philipp gerade anspricht und dann äh, Kommen wir dann äh, gleich noch drauf zu sprechen. Gut. Ähm, das Letzte, was ich jetzt noch ähm, mach, brauche für eine halbwegs ordentliche Zitat, wäre also äh, ein, ein Autorin oder ein Autor. Und die grundsätzliche Sache kennt ihr ja jetzt schon. Irgendwie, ich gehe auf den obersten Level, ich drücke auf Plus. Und jetzt Autoren sind Namen, das ist erstmal ziemlich einleuchtend. Ähm, so und mh, das. Äh, sorry äh, und die Namen äh, sind jetzt ein bisschen kompliziertes Kon äh, Konstrukt. Da muss ich erstmal immer dieses gesamte Namenselement einfügen und das erste, was ich dann einfüge. Ähm, ist das Unterelement Name, wo dann tatsächlich das ähm, der Autor kommt. Und wo ist mein Autor? Das ähm, ist doch hier? Sorry. Um. Na? Ähm. Ich ich glaube, du musst bei, ich, bei Names äh, unten bei der Variable musst du irgendwas beim Plus eingeben, oder? Da, da war es, genau. Ähm, also, bei den Names wähle ich jetzt den Sorte des Autors ähm, aus und das ist also normalerweise hier würde ich jetzt den den Autor haben, genau, und dann kann ich zu diesem Name-Element gehen und da kann ich dann äh, Einzelheiten bestimmen, also ähm, zum Beispiel äh, und ähm, gucken wir uns jetzt mal an, was ähm, ja, äh, was wir machen wollen. Also äh, Wir haben hier also jetzt die Autoren in der Form, äh, in ihrer Standardform, ähm, und haben also erster Name, äh, Vorname, Nachname. Äh, und äh, hier sind das nur die Initialien, weil die dann nicht anders in den Daten vorliegen. Äh, hier sind das, und es sind immer alle Autoren. Jetzt gucken wir uns mal ein paar verschiedene Sachen an. Das erste ist, ähm, dass wir oft in der Bibliografie äh, wollen wir die Autoren ähm, in alphabetischer Ordnung haben. Ähm, man, ihr seht jetzt hier diese ganzen Optionen hier, die ein bisschen verwirrend sind an der linken Seite vielleicht. Und eine der schönen Sachen hier in dem äh, in dem Visual Editor ist, dass wenn ich hier mit der Maus über so eine Option, äh, so Option drüber gehe, erklärt ihr mir, was die macht. Ähm, und das ist also diese Name Assault Order Option, ist also, äh, in, wie sollen die Namen dargestellt werden. Also in ihrer natürlichen Form oder Nachname zuerst oder Nachname zuerst. Nur für den ersten Autor und dann dann in ihrer natürlichen Form. Ich mache das jetzt mal äh, für alle. Und jetzt sieht man hier gleich, ähm, die sind jetzt also in der richtigen Ordnung. Ich äh, nehme jetzt mal meinen ganzen Namenknoten hier auf und setze den hier ganz am Anfang. Ja, das hat nicht geklappt. So, jetzt sind die Namen auch da, äh, wo sie hingehören. Um, gut, äh, was äh, könnten wir noch mit den Namen ähm, machen? Vielleicht, ähm, vielleicht wollen wir zum Beispiel ähm, die Vornamen nicht komplett haben, sondern äh, wir wollen die... Ähm, nur die Initialien haben und vielleicht die Initialien mit einem Punkt, dann gehe ich auf dieses Initialize with, muss ich dann erst auf Enable drücken und kann dann wo auch immer ich mit die Initialien ähm, machen will. Ähm, so, ähm, was noch praktisch äh, ist, und das kann ich an mehreren Stellen machen, wäre, weil wir haben jetzt also dieses Monster, äh, das ist irgendwie so, so ein Teilchenphysikartikel oder sowas, ähm, diese monster und Autorenliste hier oben und ähm, da äh, könnte ich also jetzt zum Beispiel die ähm, et al. Bedingungen setzen. Ähm, und äh, die et Als äh, sind also, haben immer zwei Zwei Bestandteile. Das erste ist et al. min. Ab wie vielen Autoren fange ich an, et al. zu setzen? Und in Bibliografien gibt es da alle möglichen Regeln. Ich nehme jetzt mal an äh, sieben. Das heißt, ähm, das heißt, bis zu, bis zu äh, sechs Autoren äh, werden komplett aufgelistet. Ähm, und wenn ich sieben habe, passiert dann das, was ich in dem et first hier äh, angebe. Und jetzt, äh, der der Default geht also zu einem. Das heißt also, wenn ich äh, wenn ich bis zu sechs Autoren habe, werden die komplett aufgelistet. Und ab dem siebten Autor, ab sieben Autoren, wird aber nur der erste oder die erste und dann et al. angezeigt. Und das kann ich natürlich beliebig verändern. Also wenn ich dann die ersten fünf gezeigt haben will, kann ich das auch machen und so weiter. Ähm, ich sage das kurz, dieses almin, das kann ich an verschiedenen Stellen setzen. Und wir äh, sehen das lieber, wenn ich das nicht hier mache. Ich kann also, wenn ich diese Variablen wieder leer haben will, kann ich hier immer auf das oberste Feld klicken, Wenn ich das nicht hier mache, sondern ich kann das auch als, als Eigenschaft der ganzen Bibliografie auswählen. Und das funktioniert also dann, indem ich hier auf Bibliografie klicke. Und dann ist es aber genau das gleiche Prinzip. Sieben und fünf und dann sieht das halt nichts vernünftiges aus. Äh, so, Matti äh, wollte äh, jetzt, äh, dass ich äh, noch irgendwie äh, Affixe für die Autoren setze. Äh, was ja vielleicht praktisch wäre, wäre, äh, wenn wir, mh, wenn wir sagen, äh, ich will äh, zwischen Autoren und äh, Titel immer ein, sagen wir einen Doppelpunkt und ein Leerzeichen haben. Und ähm, da können wir jetzt mal diese andere Funktion verwenden, die äh, Philipp vorher schon angesprochen hat, und zwar sind das die Gruppen. Und Gruppen haben eine ganze Reihe praktischer Eigenschaften, aber was besonders schön an den Gruppen ist, äh, ich kann also verschiedene Elemente äh, in eine Gruppe untergruppieren und kann dann einen sogenannten Delimiter setzen, also äh, eine Zeichenfolge, die zwischen allen vorhandenen Elementen dieser Gruppe äh, auftritt, aber nicht in Form eines Affixes. Und das hat also zum Beispiel den Vorteil, äh, wenn ich, äh, wenn man sich sowas vorstellt, das kommt oft vor, zum Beispiel äh, den äh, Verlag und den Publikationsort. Den sieht man ja fast immer mit einem, äh, mit einem Doppelpunkt verbunden. Aber diesen Doppelpunkt will ich äh, weder nach dem Verlag noch, oder nach dem ist normalerweise der nach dem ort äh, noch vor dem verlag haben wenn ich wenn eines von den beiden fehlt und das ist eine dieser netten sachen für, für um, die gruppe und die gruppe ist jetzt wieder auf dem obersten level letztlich also so eine gruppe wo oh, da ist jetzt noch nichts drin zu die hier mal anfang Das hier immer noch nichts. Und jetzt nehme ich zuerst meine Namen, meine Autoren, setze die in die Gruppe und dann nehme ich dieses Conditional da. Das müssen wir jetzt sich daran erinnern. Das waren unsere Titel äh, so. Jetzt hat sich erstmal noch gar nichts geändert. Ne? Das sieht genauso aus wie vorher. Aber jetzt kann ich eben mit dieser Gruppe rumspielen. Und wir sehen jetzt hier unter den Affixes habe ich dieses zusätzliche Feld Delimiter. Und da kann ich jetzt eben hingehen und äh, diesen Doppelpunkt Leerzeichen zum Beispiel eingeben. Und der setzt das dann zwischen alle Elemente in der Gruppe. Und ich kann jetzt, um diese Funktionsweise noch zu verdeutlichen, könnte ich also zum Beispiel, und ich mache das jetzt gleich rückgängig, aber könnte ich das, das Datum hier auch noch dazu setzen. und ähm, und dann ist also dieses Doppelpunkt-Leerzeichen ähm, auch gleich vor das nächste Element noch mit dabei. Das sind jetzt ein bisschen viel Doppelpunkte und deswegen äh, gucke ich mal, dass ich das Datum da wieder rauskriege. Ähm, aber von der Funktionsweise ähm, funktioniert das so. Ähm, so, nochmal zurück zu den Autoren. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich glaube, ich habe hier ein ganz nettes Beispiel, äh, das ich mir anzeigen kann, ähm, und das muss man leider äh, hier so ein bisschen wissen, wir sehen nachher die Details zu den, äh, zu, zu den Sachen, können wir uns auch angucken zu diesen Werten, die hier angeboten werden, aber ich weiß jetzt, weil ich hiermit gearbeitet habe, dass das, dieses Beyond Varieties of Capitalism Buch ähm, ist ein äh, editiertes äh, Buch, also ein herausgegebenes Buch. Wenn ich jetzt hier mal draufklicke, wird mir das angezeigt. Das ist also sehr äh, unbefriedigend, äh, weil meine äh, Autorenliste fehlt. Hm. Und was ich äh, dann verwende, ist äh, ein Element, das Substitute heißt. Was heißt Substitut genau? Substitut heißt, ähm, wenn ich mein Lieblings-, wenn ich den bevorzugte äh, Sorte-Namen, in dem Fall also den äh, die Autorenliste nicht habe für ein Werk, ein herausgebendes Buch, ähm, hat auf dem Level des Buchs selber keine Autorenliste, ähm, dann habe ich äh, Rück, äh, Kategorien, auf die ich zurückfalle. Und jetzt... Ähm, muss ich eben die entsprechenden Kategorien auswählen. Und da will ich jetzt eine andere Sorte Namen haben. Hm? Also ich habe jetzt hier erst Substitute und dann habe ich äh, wieder Names. Und dann kann, muss ich hier das wieder, ähm, die Namen zulassen. Also Enable, auf das Plus drücken. Jetzt zurückfallen will ich erstmal auf Editors. Sieht man gleich erscheinen hier. Super. Ein Problem habe ich aber noch. Das ist die letzte Sache, die ich für die Autoren zeige. Normalerweise will ich ja nicht, äh, dass ähm, diese Herausgeberliste so aussieht, als ob sie das Buch selber ge äh, komplett geschrieben haben, weil dann sind die Autoren von, dem Buch von den einzelnen Kapiteln so ein bisschen beleidigt. Und ähm, das mache ich mit etwas wieder auf dieser Liste von den Names. Das Name Names ist am Anfang so ein bisschen verwirrend. Also auf der Liste von auf der Ebene von den Names füge ich ein Label hinzu. Nämlich das Label für Herausgeber oder Editors. Geben. Ähm, das sollte jetzt direkt hier unter dem Namen stehen. So. Und jetzt sehe ich hier schon, Editors steht hier schon. Ähm, will ich jetzt normalerweise vielleicht ein Komma davor haben und äh, dann kann ich äh, das, das Label ähm, entsprechend anpassen. Also ich könnte das zum Beispiel äh, die Kurzversion von nehmen ähm, oder äh, alle möglichen anderen ähm, Formen, also die äh, Short ist, wenn man das davor setzt, also editiert von ähm, und so weiter. Ähm, Plural Contextual ist normalerweise eigentlich immer gesetzt. Das heißt, dass sich, ob diese Variable im Singular, also in dem Fall äh, Id-Punkt oder im plural davon abhängt, ob ich einen oder mehrere ähm, Elemente, also auch Herausgeber bin, äh, in dem Fall habe. So, und jetzt haben wir also uns so einen Gerüst-Zitierstil äh, erstmal gebastelt. Ich mache jetzt noch eine kurze Pause, um, um für Fragen. Und worauf ich als nächstes uh, dann zu sprechen komme, ist, dass wir normalerweise uns uh, ja nicht, uh, gar nicht damit anfangen wollen, uh, von Null auf so einen Stil zu bauen, uh, sondern uh, bestehende Stile zu editieren. Aber, um, ja, Fragen. Ich sammle mal einen Moment. Ich habe also die Frage nach der Sprach Sprachabhängigkeit. Ich ähm, gucke, die ist hier nicht eingebaut, aber das müsste ich gucken. Das ist super. Ähm, die Sprachabhängigkeit. Also eine von den schönen Sachen an CSL, und das ist ja was, was wir mit so Open-Source-Produkten oft sehr gut hinkriegen, ist, dass CSL sehr vielsprachig ist. Also ich habe diese, diese Labels und Terms, hatte ich ja vorher äh, erwähnt, oder so, die stehen eben nicht nur auf Englisch zur Verfügung, äh, sondern auf irgendwo so in der Größenordnung von 45 ähm, verschiedenen Sprachen, ähm, die wir zur Verfügung haben, und wenn ich also jetzt nicht Editors hier stehen haben will, sondern zum Beispiel äh, die Abkürzung für Herausgeber, ähm, kann ich in dem Zitierstil, indem ich auf die Global Formatting Options klicke, kann ich ein Lokal, also eine ähm, ja, ein Lokal festlegen, und diese Lokale werden festgelegt mit den äh, zwei Zwei Buchstaben äh, Bezeichnungen, iso standard -Bezeichnung, also zum Beispiel DE, das macht er jetzt nicht, DE, ist also äh, für, für Deutschland im Allgemeinen, ich kann dann auch noch unterscheiden, da gibt es wenig Unterschiede, aber äh, kann dann die entsprechenden Unterdialekte, also das ist DE, DE für Deutschland ähm, und äh, ja, man könnte also jetzt auch AT und ich glaube CH angeben, aber ich glaube, die sind so gut wie kein Unterschied. Ich glaube, er macht die österreichischen, äh, er macht die österreichischen Monate, äh, also das ist dann, wenn man die Monate einfügt, Jänner und nicht Januar, ähm, wenn man die österreichische Version verwendet. Und ähm, ja, geht aber geht natürlich mit allen möglichen Sprachen. Äh, ich äh, weiß die Kürze nichts von so vielen auswendig, aber irgendwie ähm, Französisch ist noch ein leichtes, ähm, und so weiter. Ähm, wie das genau in den jeweiligen äh, Literaturverwaltungen funktioniert, variiert ein bisschen. Also in Sotero ist es zum Beispiel so, ähm, dass man, äh, wenn kein Default-Lokal gesetzt ist, äh, kann man in dem, äh, in dem Add-on für den, für, äh, für Word und LibreOffice kann man dann auswählen, welche Sprache man verwenden will für den Zitierstil. Das könnt äh, ihr also zum Beispiel bei Zitierstilen wie Chicago oder APA, die von äh, die von uns aus kein nicht ähm, voll lokal haben, könnt ihr das ausprobieren. In Mendeley ist das auch auswählbar, aber äh, da kann man das auch auswählen für Stile, die ein solches Default-Lokal haben. Das kann man also ähm, ja über Override, was auch immer das auf, auf äh, Deutsch ist. Das kann man also ähm, dazu zwingen letztlich. Äh, äh, äh, äh, äh, ja, genau, das kann man also überschreiben dann in, in dem Programm. Ist das, war das ungefähr deine Frage? Äh, Mati war, glaube ich, ne? Wer es gefragt hatte. So. Und... zurück. Okay. Gut, so. Ähm, als der, ähm, dieses Visual Editor entworfen worden ist, und das hat Mendeley zusammen mit der Columbia University äh, vor ein paar Jahren gemacht, äh, war eine der Ideen, dass äh, man eben genau das, was wir jetzt gemacht haben, so wenig wie möglich machen will. Weil das ist ja schon irgendwie, selbst für so eine sehr simple Sache ist das so ein bisschen mühselig, immer von vorne anzufangen. Und relativ ähnlich sind ja so Zitierstile schon. Und deshalb ist es, macht es ja mehr Sinn, dass man mit was anfängt, was man kennt und was vielleicht so ähnlich ist und das dann editiert. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist, ich weiß also schon, welcher Zitierstil ist so ähnlich ähm, wie das, was ich haben will. Und äh, ein Beispiel, das jetzt also auch fast, äh, oft irgendwie äh, vorgekommen ist, dass also nicht alle Leute glücklich damit sind, äh, dass wir hier bei diesem APA-Stil jetzt die, DO, die, die DOI, also diesen uh, Digital Object Identifier als, als URL äh, angeben. Und jetzt will ich also das wieder in das alte Format, äh, viele von euch kennen das vielleicht, wo dann einfach äh, DOI ähm, davor steht, umwandeln. Ähm, jetzt eine Warnung, sobald ich hier jetzt auf Edit drücke, ähm, geht unsere Arbeit an dem, was ich bis jetzt gemacht habe. Das ist jetzt im Moment noch gespeichert. Ähm, und wenn ich das also jetzt speichern will, wenn ich mir da jetzt was dran liegt, muss ich hier auf Style, Save Style gehen. Äh, und das ist äh, Flash-abhängig aus irgendeinem Grund, den ich von der Programmierung her nicht verstehe. Und da stehen dann auch die Anweisungen, wie man das in das jeweilige ähm, Programm ein aber jetzt einfach zum Abspeichern kann ich hier einfach auf diesen Save to Disk-Knopf äh, drücken und dann äh, lässt es mich das hier abspeichern. Gut, jetzt also abgespeichert kann ich hier hin zurück. Ähm, gut, also jetzt will ich also diesen bestehenden APA-Stil editieren. Äh, den muss ich jetzt gar nicht suchen, ich kann aber natürlich auch nach dem Namen vom Stil, den ich kennen würde. Äh, den ich kenne suchen. Also wenn ich also zum Beispiel diese Chicago Manual of Styles äh, Sachen haben wollte, könnte ich die so suchen. Ähm. So. Natürlich sehr viel komplizierter, was ich hier auf der linken Seite sehe. Aber ich habe ja diese nette Eigenschaft, dass ich hier auf so ein Element einfach drauf kann. So. Und jetzt kann ich mir das hier angucken. Und das kennen wir ja schon. Ne? Das äh, äh, Prefix ähm, ist also gesetzt als der Anfang von dieser URL. Ähm, und ähm, da kann ich also jetzt ganz einfach statt der äh, URL-Version die äh, alte Version einsetzen. Uh, ich weiß nicht ob die mit oder ohne Leerzeichen habe ich vergessen was die da haben wollten um, und bin dann fertig und dann wäre eine Warnung noch um, uh, dann wäre eine Warnung noch dass ich um, oft wenn ich so einen uh, Stil jetzt nehme und ich glaube der warnt mich auch wenn ich den jetzt gleich abspeichere um, dass äh, der schon besteht, dass ich dann äh, die ursprüngliche Version in meiner äh, Literaturverwaltung, äh, dass ich die überschreibe. Und deswegen ist es eine gute Idee, hier sowas ähm, irgendwas in den Titel, keine deutsche Rechtschreibung mehr, ein 2L, äh, egal. Uh, und um, das eine der schönen Sachen, die, uh, die der jetzt hier macht, wenn ich den abspeichere, ist, dass er das automatisch uh, die anderen Bestandteile, also die, die, das ist jetzt ID und Link und lauter so Sachen, müsst ihr gar nicht unbedingt wissen, uh, die wandelt er uh, automatisch in das Standardformat, uh, um, dass wir dann auch für echte CSL-Stile, uh, die wir auf unserem Repository haben, verwenden und äh, gleiche Geschichte kann ich also abspeichern und äh, den Stil könnte ich jetzt entsprechend sofort äh, ganz einfach in Sotero und ähm, in äh, Mendeley und so weiter verwenden. Äh, so Die ähm, Frage von Mledge, die angezeigten Daten äh, sind in der Tat äh, Bestandteil von dieser ähm, von dieser Seite, also ich habe hier, und die können wir uns jetzt ähm, hier auch einmal angucken, und das sind, wie versprochen können wir uns, diese Daten, ähm, die hier drin sind, sind die, die hier auf der linken Seite unter Example Reference angezeigt werden. Ähm, wenn ich unbedingt will, gibt es Möglichkeiten, in, in dem Visual Editor, nicht in diesem Search by Example, das ich jetzt zeige, aber gibt es Möglichkeiten, in dem Visual Editor auch eigene Daten ähm, hinzuzufügen. Äh, ich weiß nur, wie das mit Zotero geht, ähm, weil die in einem äh, Format sein müssen, die ich, die ich nicht weiß, wie ich die aus den anderen äh, Literaturverwaltungen rauskriege. Äh, wer also, ich zeige das nur ganz schnell, wenn also jemand äh, ein herzensinteresse dran hat, kann man hier also als Citation 1 und dann under Advanced. Uh, uh, kann man die im CSL-JSON-Format uh, hier eingeben und dann muss man irgendwie schaffen und dann add new references und Sotero kann dieses CSL-JSON-Format uh, uh, exportieren. Ich glaube nicht, dass das mit uh, Mendeley uh, geht. Um, Wobei ich mir da nicht sicher bin. Uh, und dann könnte man also seine eigenen Daten für in diesem Visual Editor verwenden, wie gesagt, das funktioniert nicht für die Search-by-Example-Funktion, die ich jetzt als nächstes vorführe. Ähm, so, also jetzt als erstes können wir hier einmal durchklicken. Das sind also die äh, ganz komplette Liste an Beispieldaten, die der ja Visual Editor kann. Ich habe also ähm, Journal-Artikel, Webseiten, verschiedene Journal-Artikel mit verschiedenen Eigenschaften, ähm, Patent. Buch haben wir vorhin mitgearbeitet, das Kapitel haben wir vorhin mitgearbeitet, noch ein Buch, noch ein Buch, das ist das editierte Buch, oh, da sieht man jetzt auch die Editor, und hier sind die entsprechenden Felder komplett, das sind also alle Felder, alle Daten, die wir ähm, hier haben, ähm, angegeben, Zeitungsartikel und noch ein Journalartikel ein Buch mit einem dem äh, äh, und Übersetzern einen Report und dann sind wir wieder am Anfang. Ähm, so. Ähm, und Jetzt habe ich ja auf den Fall, ich habe einen Zitierstil, ich weiß, wie der aussieht, aber ich habe keine Ahnung, welcher Zitierstil den, äh, den ähnlich ist. Und Das ist eigentlich eine der schönsten Funktionen, die dieser Visual Editor eingebaut hat ich habe mir also jetzt hier, das ist ein Beispiel, das ist ein Zitierstil, den jemand wirklich haben wollte, das ist also, ich kenne das Journal nicht, aber das ist Bio Societies, es gibt es also im Moment noch keinen Zitierstil ähm, von, das würde man natürlich zuerst gucken. Und ähm, jetzt wollen wir gucken, ähm, na, welcher Zitierstil ist denn denn ähnlich? So, und... Meine Empfehlung ist, dass eine der aussagekräftigsten Kategorien ist oft das Buchkapitel, aber ich könnte jetzt auch äh, das, äh, den Zeitschriftenartikel nehmen. Äh, diese, äh, die, diese Referenzliste, also diese Beispiel, wer das nachverfolgen will, die ist aus der Linkliste, ist der unterste Link in der Linkliste, also wer das mitverfolgen will. Nun gucke ich mir also hier an, wie ist dieses Buchkapitel ähm, formatiert. So. Und jetzt ist die Sache, die am öftesten missverstanden wird. Was leider nicht geht, was zwar sehr schön wäre, aber was nicht geht, ähm, ist, dass ich das jetzt einfach hier äh, in die Bibliografie äh, hier reinkopiere. Wenn ich das mache, dann, ich habe jetzt hier auf Search gedrückt, der braucht eine Weile, äh, kriege ich hier 4% unten. Das ist also nicht furchtbar hilfreich. Und, äh, das geht also nicht. Was ist schiefgelaufen? Ich kann also nicht einfach dieses Buchkapitel hier reinkopieren, sondern ich nehme die Daten, die ich hier auf der linken Seite habe. Ne? Also dieses Using the Details Below, type the citation in the style you require. Also ich muss mir jetzt angucken und ich mache das oft, nämlich die hier kopiere. Ähm ich muss also jetzt dieses Maris-Kapitel in die Form bringen, die ich für mein Bio-Societies Journal haben will. Und guck mir also jetzt hier die Unterschiede an. Also zum Beispiel sieht es so aus, dass äh, ich nach dem Jahr keinen Punkt haben will. So, und dann habe ich hier nach dem In, habe ich dafür einen Doppelpunkt. Oh, was haben wir noch? Äh, ich habe hier nicht hier ist das äh, Ampersand, das Unzeichen, sondern ich habe ein ausgeschriebenes And. Und dann das Editors ist klein geschrieben, kein Komma danach. Ähm, die Kursivschrift war, da erinnere ich mich jetzt noch dran, die ist also hier, die ist also hier richtig, äh, kann ich also so lassen. Ähm, aber nicht die... Um, Seitenzahlen. Die kommen nämlich in dem Stil, den ich haben will. Nach einem Komma ganz am Ende. Oh, so. noch weg. Äh. Das äh, war also irgendeine Entschuldigung, das war also leider eine äh, Taste, die ich falsch erwischt, erwischt habe. Das ist fast ärgerlich. Ich das sollten Sie also nochmal machen. Punkt weg. Hm. Ähm. Ähm. Punkt weg. Doppelpunkt. Philipp macht mich noch darauf aufmerksam, dass hier kein Abstand zwischen den Initialien ist. Das End reingespielt, ein Komma, um. und dann war das hier weg, und dafür dann hier, Komma, pp, Punkt, Uh, 184 plus so. Und jetzt muss ich natürlich das, was ich hier hinkopiert habe, uh, muss ich natürlich jetzt alles wegmachen. Okay. Um, ja, es ist, ist, ist, ist allen klar, was ich jetzt, um, ist allen klar, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe also um, die, uh, anhand dieser Beispieldaten hier links, habe ich äh, das Kapitel von den Author-Instructions von diesem Journal genommen und so formatiert. Die, Int äh, die Intextbeispiel äh, Beispiel sollte ich auch noch gucken. Äh, das ist, soweit ich das hier erkennen kann, ist hier ein Beispiel, Komma 1984, das ist also schon richtig. So, und jetzt kann ich einfach hier auf Search klicken und dann ähm, bietet er mir hier eine Liste von Stilen an, äh, wie nah die, an, mein, die äh, an dem Stil, den ich haben will, äh, schon dran ist. Und das sieht man also äh, 97 Prozent. Äh, das ist also ziemlich äh, vielversprechend. Da stimmt eine ganze Menge schon mal. Das sieht hier zum Beispiel so aus, dass das Einzige, was ich in dem Fall noch machen müsste, äh, wäre äh, die Klammern, um den das Datum zu setzen. Das Einzige, was ich hier machen würde, äh, wäre ein bisschen was mit den Autoren ändern und die Anführungszeichen wegmachen. Das ist also irgendwie ziemlich vielversprechend. Und das schaffen wir natürlich, wenn man sich vorstellen kann, <lacht> eine ganze Menge Zeit. Ähm, das ähm, geht also tatsächlich, das war Mattis Frage, das geht also tatsächlich anhand, anhand dieser Beispiele. Äh, da. Das heißt, ich muss also diese gewisse Menge Arbeit, aber das geht jetzt irgendwie, wenn ein haben, waren das drei Minuten oder so, die ich ja noch äh, rumgespielt habe, ähm, machen. Und dann habe ich also diesen Stil. Und jetzt kann ich mir die verschiedenen Stile angucken. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, dass dieser Anglia Rustins äh, Stil äh, hat, hat eine ganze Menge ähm, ungewöhnliche Sachen wie viele von diesen englischen Universitätsstilen drin. Und deswegen würde ich also mir als erstes einen von diesen beiden Zeitschriftenstilen angucken und gucken, welcher da passt. Und da kann ich also jetzt zum Beispiel auf New Style klicken und dann zeigt er mir den Stil an. Also er ist von jemandem extrem kompetenten geschrieben, das ist natürlich immer sehr wichtig. Und was aber natürlich, wonach ich wirklich gucke, ist passt der Rest hier schon mal ungefähr. Ne? Und ähm, so als Tipp, ihr habt ja vielleicht vorhin gesehen, eine der Sachen, die so ein bisschen ungemütlich ist, äh, sind Sachen im Stil hin und her zu schieben, insbesondere. Ähm, und das ist also das, wonach ich immer gucke. Also irgendwelche Affix oder so zu ändern, das geht immer sehr schnell. Aber wenn die ähm, Reihenfolge der Sachen im Stil unterschiedlich ist, das ist immer besonders ärgerlich. So, und das andere, wonach ich jetzt gucken würde, ist, guckt der, sehen, sehen die Journal-Artikel halbwegs gut aus und sehen um, die Bücher halbwegs in Ordnung aus? So, Bücher sehen, glaube ich, schon genau richtig aus und die Journal-Artikel müsste ich hier mal gucken. Ist also auch ein ziemliches Standardformat, aber das sieht wahrscheinlich etwas anders aus, als das, was ich letztlich brauche. Artikel in Journal, ja, da sieht man hier ein paar Unterschiede, sind also ein paar Kommas weniger. Und äh, dafür ein äh, Doppelpunkt. Aber ist alles schon mal sehr nah dran an dem, was ich will. Und dann kann ich also einfach damit anfangen, den Stil zu editieren. Das erste, was ich machen würde, wäre dann halt den Bio-Societies. den neuen Namen reinzuschreiben, so dass er, wenn ich den dann nachher abspeichere, äh, entsprechend erscheint. Ja, und dann ähm, würde ich jetzt anfangen, äh, den entsprechend äh, zu modifizieren. Und würde also zum Beispiel hier mit anfangen. Ich will also keine Anführungszeichen. Ähm, Anführungszeichen äh, sind ähm, nicht in den Affixen im Übrigen gesetzt, sondern die werden mit diesem Anführungszeichen-Symbol gesetzt, was unter anderem den Vorteil hat, dass der verschiedene An Anführungszeichen jeweils sprachangepasst machen kann. Also deutsche Anführungszeichen werden automatisch richtig gesetzt, zum Beispiel, und das sind diese einfachen ähm, englischen Anführungszeichen. Um, gut, das sieht also schon mal gut aus. Und jetzt haben wir hier dazwischen. Haben wir, und da muss man halt jetzt ein bisschen gucken, wo ist das Komma. Um, hier ist kein Komma, aber ich sehe hier eine Gruppe. Ja. So. Okay. Und jetzt sehe ich hier für die Seitenzahlen, das ist das hier also mit dem Präfix, mit dem Komma gesetzt. Und dann wollte ich hier das, kann ich hier also das den Doppelpunkt stattdessen setzen. Was haben wir noch für Sachen? Ich glaube, ich kriege die jetzt nicht, ich erinnere mich jetzt sicher nicht an alle, aber eine Sache, an die ich mich erinnere, war, dass wir also bei diesen, bei den Autoren, hatten wir ähm, die Initialien. Ne? Wenn ich hier sehe, diese, äh, die Initialien sind hier auseinandergeschrieben, Aber wir hatten uns vorher haben wir gesehen, dass die ohne Zwischenraum gemacht werden. Das nächste, was wir müssen, ist das In hier. In, ähm, das ist jetzt glaube ich das erste Mal, dass wir das sehen. Ähm, ist das ein ist das ein Term? Und das ist auf Deutsch wäre das genau das gleiche in. Ähm, äh, und äh, was wir hier jetzt geändert haben wollten, wäre zum Ersten, dass das Groß geschrieben wird. Das Großschreiben wäre also der Text Case. Und da könnte ich jetzt verschiedene Sachen machen, aber ich will den ersten Buchstaben Groß haben. So. Ähm, und... Ähm, ja. äh, dann genau, und dann will ich und äh, das wäre jetzt was, wo ich zum Beispiel das äh, mich ganz wohlfühle mit dem Suffix, weil äh, wenn ich das inhabe, habe, habe ich auf jeden Fall auch irgendwas danach und das heißt also, dieser Doppelpunkt da äh, ist also in Ordnung ähm, und jetzt sind wir in unserem Stil schon eine ganze Ecke näher und dann irgendwie, äh, was schwierig ist äh, sind dann oft irgendwie müsste ich also dieses Komma rausfinden. Wo ist jetzt das Komma? Ne? Ähm, und das ist in dem Fall so also einfach, das ist einfach ähm, als da reingeschrieben, sieht so aus. Ja, ja jetzt ist es also weg. Äh, und jetzt müsste ich mir noch genauer angucken, wie will ich das haben. Ich muss also gucken, hier ist das sieht so aus, als ob da immer ein Punkt dahinter ist. Das ist also recht leicht zu machen. So. Und äh, sobald ich das sehe, sind wir jetzt schon ähm, sind wir jetzt schon weitestgehend fertig. Und das ging natürlich jetzt irgendwie super schnell im Vergleich dazu. Ähm, wie lange ich dafür brauche, wenn ich da von Anfang an anfange. Und jetzt so Sachen, die ich noch gucken würde, wäre ähm, die et al-Bedingung, ne? wann verwende ich et al? Ähm, was wäre noch typisch? Ähm, ja, was oft unterschiedlich ist, sind die Groß- und Kleinschreibung, also in dem Fall war das richtig, aber oft ist es zum Beispiel so, äh, dass äh, Zeitschriften, äh, alle Titelwörter großgeschrieben haben wollten. Aber das wäre noch eine Sache. Und so Sachen würde ich dann gucken. Und wenn ich aber damit fertig bin, äh, könnte ich den Stil abspeichern. Und jetzt sehe ich, der hat also den äh, Styler D-Setting, hat er ja zu diesem Bio Society umgewandelt. Und wenn ich ihn jetzt abspeichere, ähm, sehe ich auch hier, äh, ich weiß nicht, das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht, weil das auf meinem anderen Bildschirm ist. Äh, so, ähm, seht ihr auch hier, dass der, äh, äh, dass der äh, Dateiname auch diesem, äh, dem Namen, von den ich da eingegeben habe, entspricht. Das kann ich dann abspeichern und entsprechend in Sotero äh, dann importieren. Ja, und genau wie ich vorhin sagte. Äh, Egal, was ihr hier macht, das ist komplett risikofrei, es ist eben so, äh, dass ihr den Stil erstmal nur in dem örtlichen äh, Memory von dem, äh, von dem Visual Editor äh, verändert. Und das könnte ja, wie ich gesehen habe, das äh, muss man eher übervorsichtig sein, weil sobald ich irgendwie einen anderen Stil mir angucke, gehen alle meine Änderungen verloren. Also die Sorge ist mehr, dass man äh, rechtzeitig seine, äh, dass man rechtzeitig seine überschreibt, ähm, als dass, äh, äh, dass man rechtzeitig seine Veränderungen abspeichert, als dass man was kaputt macht. Und wie gesagt, das ist de facto unmöglich. Oder es ist einfach unmöglich. Punkt, äh, dass ihr, äh, dass ihr damit irgendwas kaputt macht, was nicht ganz leicht wieder rückgängig zu machen. Ist. Ich habe da jetzt gar nicht drüber geredet. Ich würde kurz sagen, was es mit diesen Makros auf sich hat, ähm, weil er die auch da sieht. Was also ein Makro äh, in äh, Programmiersprachen generell ist, ist also so eine Art Vereinfachung. Also wenn ich eine äh, Sache an verschiedenen Stellen, wenn ich Code also an verschiedenen Stellen verwende, oder einfach wenn ich äh, wenn ich es ordentlicher haben will äh, dann kann ich ihn einmal definieren also ich kann zum Beispiel einmal sagen ich will Autoren so formatiert haben und statt dann jedes Mal wieder durch mein ganze mit den Names und Name und Label und Substitute und so da durchzugehen schreibe ich dann das nächste Mal einfach nur äh, rufe dieses Makro auf oder in CSL Sprache den Text Makro und das ist tatsächlich was was man Code sich besser angucken kann. Deswegen zeige ich das ganz kurz mal im Code hier. Und das sieht also so aus, dass ich hier oben als erstes die ganzen Makros definiert habe. Hm? Und das ist also, den Code müsst ihr jetzt nicht unbedingt verstehen. Der ist, äh, Das sind alles Sachen, die wir im Editor auch machen. Und dann äh, muss ich aber hier unten in meinem Zita äh, Zitierteil äh, schreibe ich dann nur die Texte und äh, bin äh, letztlich schon. Das macht das also das Ganze sowohl einfacher als auch äh, ordentlicher. Und eine der schönen Sachen ist, dass man, wir machen das nicht so viel. Also diese Nachbaus selber kann man, äh, kann man, wenn man ein bisschen vorsichtig ist, auch äh, unter Stilen hin und her kopieren. Also es gibt zum Beispiel in vielen Stilen ist äh, die Editionsangaben für Bücher genau und äh, das kann man also einfach aus dem einen Stil nehmen und dann in den anderen Stil äh, reinkopieren und dann muss man nur noch text schreiben und dann ist man, das hat es also mit diesen Makros äh, auf sich. Und wenn man so arbeitet, wie wir das mit dem Visual Editor jetzt gemacht haben, äh, dann äh, verändert man die Makros äh, automatisch. Also der Visual Editor erkennt irgendwie der Code, der zu dem, Bestandteil des Zitats, auf das ich geklickt habe, dazugehört, ist also in einem Makro drin äh, und äh, verändert das entsprechend. Eine Sache, äh, wo man drauf aufpassen muss und da warnt er auch. Viele von euch haben das vielleicht gesehen. Da war so ein gelbes Fenster oben, ähm, dass, äh, die, äh, dass das Makro natürlich dann überall, wo es aufgerufen wird, und das geht wieder zurück zur Frage, die ganz am Anfang kam. überall, wo es aufgerufen wird, ähm, verändert wird und je nachdem ist das natürlich entweder sehr gut, weil ich also genau die Arbeit nur einmal machen muss, und man muss ein bisschen vorsichtig sein, dass das, äh, was man verändert, äh, tatsächlich auch überall verändert äh, werden soll. Die Makros kann man sowohl also hier, dann indem man hier klickt, aber man kann sich dann eben auch individuell die Makros hier an der linken Seite nochmal angucken und gucken, wo die jeweils aufgerufen werden. Wenn ich hier drüber klicke, sieht man, ähm, die entsprechenden Sachen werden dann blau umrandet. Gut, wir haben noch zehn Minuten. Äh, ich habe noch ähm, ein paar Kleinigkeiten, die ich kurz erzählen könnte. Die sind aber alle nicht essentiell. Also ich würde jetzt erstmal noch Pause machen und gucken, dass wir alle Fragen und jetzt auch gerne zu zehn. S.L. allgemeine, grundsätzliche Fragen Und Wenn dann noch Zeit ist, uh, erzähle ich noch uh, ein bisschen mehr zu, uh, zu anderen Bestand Sachen, also wie man dies, die da zum Beispiel dann in, in Globalfach verfügbar macht. Aber wird dann noch weiter programmiert? Jein. Uh, also, um, wir haben den gerade uh, in der, von den Citation Style Language Produkt Projekt haben wir den äh, übernommen und äh, Philipp und ich äh, haben den also übers Wochenende äh, aktualisiert und ein paar kleine Reparaturen dran äh, vorgenommen, aber wirkliche Veränderungen sind zumindest aktuell nicht geplant, äh, wobei wenn irgendwie genug Geld reinkommt oder wenn sich jemand findet, geht das natürlich immer und es ist natürlich äh, es ist, es ist Open Source, der ist also in dem für die dies interessiert, in dem GitHub Depot für die Citation Style Language ist der Code sowohl für den Editor, also die Library, die der Editor ist, als auch für genau diese Seite äh, vorhanden. Und da kann also jeder der Interesse hat sich dann beteiligen oder wer, wer ein Brand dafür haben will. Sieht so aus, als ob Leute äh, Fragen stellen würden. Wir können jetzt, äh, für Leute mit Mikro, können wir das auch mit Handzeichen machen. Ähm, das ist da oben rechts. Hm. Okay, äh, zwei Fragen. Also Unterschiede zwischen Mendeley äh, und Sotero. Ja, das ist eine interessante Frage. Und ich habe hier ähm, auf der Linkliste, ähm, das wollte ich vorher eigentlich erwähnt haben, äh, das, was ich Field Maps nenne, also einmal für Sotero und einmal für Mendeley, äh, das ist die Zuordnung zwischen den sowohl den äh, Itemtypes als auch den Variablen zu den entsprechenden Types in Mendeley und den entsprechenden Types in Sotero. Ähm, für andere Referenz, für andere Literaturverwaltungen weiß ich, nicht, das ob äh, und wo es das gibt, aber ja, für die beiden sind das die. Und äh, wenn ihr euch das genauer anguckt, äh, ist das, was, was ihr sehen werdet, ist das, was für die Standard-Item-Types äh, ist das also kein Problem. So, unsere Bücher, Kapitel, ähm, Journals und so äh, sieht das ganz genauso aus. Und das heißt also, so im die grundsätzlichen Sachen äh, sind also überhaupt kein Problem, und da kann ich also, und das wird ja auch aktuell, werden alle Zitierstile in genau der gleichen Form von Mendeley und Sotero verwendet, äh, und ohne größere Probleme. Äh, bei ungewöhnlicheren Typen äh, gibt es da öfter mal äh, kleine Unterschiede, dass also, ähm, dass also von gewisse Variablen äh, nicht genau gleich ähm, oder dass gewisse Item-Types überhaupt nicht äh, zur Verfügung stehen, zum Beispiel in Mendeley, äh, ist das, sieht das etwas dunkel aus mit den juristischen item -types, sowohl was die Typen als auch was Felder die zur Verfügung stehen angeht. Und, und so Sachen. Also, ja, kleine Unterschiede kann es geben, aber nein, für so meine normale Zit äh, Zitate von Sekundärliteratur äh, wird das, äh, tritt das nicht als Problem um, und äh, Lutzes Frage, wie kann ich in den Titeln zwischen Cosy, Fat etc. unterscheiden? Im Editor selber jetzt oder bei äh, dem Search by Example? In dem Search by Example, wenn ich da bin, äh, kann ich also hier Sachen auswählen und die Formatierung dann, wenn sie ausgewählt sind, äh, entsprechend ändern. Ich weiß nicht, ob das gemeint war oder ob es um den Visual Editor geht. und Dann verstehe ich die Frage leider nicht ganz. Ach so, äh, Unterbestandteile und kann man nicht einzeln ansteuern. Also, Ach so, ähm, jein, äh, sorry. Ähm, das ist also, wenn ich zum Beispiel jetzt eine, ähm, wenn man, äh, na die Frage ist jetzt zum Beispiel, ich habe äh, hab ein, ein Buch, äh, ein Werk, das in, äh, in einem Titel zitiert wird. Ich habe also zum Beispiel einen, Aus, äh, einen äh, Aufsatz über Homer stiliert. Und dann würde man ja oft äh, Iliad in Kursivschrift drucken. Ist das die Frage, die Lutz gerade stellt? Äh, ja. Und äh, das ist also was, was ich jetzt hier in dem Editor überhaupt nicht vorführen kann. Der Editor selber kann das gar nicht. Ähm, in Sotero und ich glaube auch in Mendeley, weil das auf äh, der gleichen äh, Software äh, unter der Haube funktioniert, äh, kann man das mit Hilfe von äh, HTML-Kürzeln machen? Also, ich kann das in Sotero gerade mal vorführen, äh, hoffe ich zumindest. Ähm, so, das ist jetzt äh, die Sotero-Test-Pane. Ähm, so, ich suche mir jetzt einfach irgendwas äh, hier aus. Ne? Also, so. Äh, so sieht jetzt dieses Zitat hier aus. Und was ich machen kann in Sotero, ist HTML-Kürze äh, verwenden. Also zum Beispiel, um was kursiv zu drücken, kann ich einfach ein Anfangs- und ein Endkürzel für diese Italics da setzen. Wenn ich jetzt auf äh, Refresh drücke, äh, äh, sieht, äh, sieht das... Ähm, so aus und ich denke ich bin mir relativ sicher dass das gleiche Eingabe im Mendeley äh, auch funktionieren würde weil der Prozessor der der, dieser, äh, der die Sachen erstellt der gleiche ist und der kann das eben lesen so gut noch Zeit für eine Frage Und wandelt die übrigens, der Prozessor wandelt die auch entsprechend um. Also wenn ich zum Beispiel in Italics in einem Titel habe, der dann von dem Zitierstil als äh, Kursiv äh, formatiert wird, ähm, äh, dann äh, wandelt ihr das wieder wiederum. Und ja, das ist natürlich ein Eingriff in die Daten selber, ähm, aber ich würde jetzt arg argumentieren, dass das normalerweise auch äh, gewünscht ist, dass also äh, das etwas ähm, dass also ein, ein, ein äh, Species oder ein, also eine Tierart oder ein Primärwerk äh, oder so äh, kursiv gedruckt wird, das ist eine relativ allgemeine äh, Konvention. Könnte man jetzt natürlich sagen, dass man das noch eins grundsätzlicher regeln müsste, aber dann muss, wird man halt äh, kommen an sehr komplizierte Territorien, wo man halt dann den Titel irgendwie definieren muss. Das ist jetzt eine äh, Tierart, das ist jetzt ein Primärwerk und das, das ließe sich nicht mehr machen. Und für 99 Prozent aller Fälle funktioniert diese relativ einfache Methode. Was geplant ist, ist in Sotero zumindest, ist, dass die Eingabe äh, schöner gestaltet wird. Dass man also jetzt nicht irgendwie manuell diese HTML-Tags macht, sondern äh, dass die kurzfristig per äh, Keyboard-Shortcut gemacht werden und langfristig äh, dann mit einem schöneren Interface das dann auch widerspiegelt und das dann auch sofort in Sotero das entsprechend anzeigt in Sotero sieht man halt diese hässlichen HTML-Tags. So. Das waren meine 60 Minuten. Ähm, wer was hat? du vielleicht noch ein ja. paar Informationen geben, wo findet man jetzt noch mehr Hilfe, wenn man möchte und wie kann man da vielleicht auch Fragen weiterhin stellen, was gibt es da für Möglichkeiten? Ja, also Hilfe, die komplette Dokumentation von CSL sind diese CSL Specifications, die sind relativ lesbar geschrieben, ähm, schon technische Dokumentation, also das ist äh, gerade am Anfang vielleicht ein bisschen ähm, kompliziert, ähm, aber sehr hilfreich, weil das tatsächlich alles ist, was CSL kann. Äh, ich habe für einige Best Practices, habe ich einen Blogpost hier, äh, den einige interessant finden. Ähm, und dann... Wenn man was Gutes hingekriegt hat, sind hier diese sind hier die Anleitungen, wie kriege ich einen Stil, äh, den ich jetzt zum Beispiel für dieses Bio Societies Journal gemacht habe, wie kriege ich den zurück, äh, wie kriege ich den so, dass alle Leute damit umgehen können. Und dann wie kriege ich Hilfe? Ähm, das ist traditionsgemäß, äh, bieten wir Hilfe vor allem über das sotero Forum an. Das ist einfach geschichtlich bedingt, weil Zotero äh, eben das erste Produkt war. Uh, und das ist auch okay, wenn ihr selber kein Sotero verwendet, aber die Bitte ist dann uh, dazu zu sagen, uh, mit, welchen, um, mit welchem Produkt ihr arbeitet, weil einige Sachen dann so Kleinigkeiten sind dann eben doch anders oder wenn was nicht richtig funktioniert, uh, dann wollen wir natürlich irgendwie nicht da lange drum rumreizen, warum es nicht funktioniert, so sondern ja, uh, ihr werdet nicht schlechter behandelt, wenn ihr sagt, dass der Stil für Mendeley oder Papers oder so ist. Aber eben im Sotero Forum ist die Haupthilfe und da werdet ihr sowohl mich als auch Philipp regelmäßig auch wieder antreffen. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche noch einen schönen Dienstagabend. Vielen Dank auch Sebastian und äh, allen Kollegen, Kollegen, einen schönen Feierabend. Bei dir geht es wahrscheinlich noch ein bisschen länger, aber vielen Dank nochmal für das sehr schöne Webinar mit vielen Informationen hier. Okay. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.